Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial oder zu einer neuen Tutorial Serie sollte ich sagen. Ähm, in dieser Tutorial Serie wird es um Computerarchitektur gehen, äh, beziehungsweise im genauen eben über ähm, generell wird es gehen um logische Gatter und im speziellen um das Programm Logisim hier. Also ich werde mit diesem Programm arbeiten. Ich bin hier jetzt mal auf der Website von Logisim, also wenn man einfach Logisim eingibt in Google und dann das erste Ergebnis nimmt, dann kommt man hierher. Dann kann man hier Logisim, zum Datum wo ich dieses Video mache, ist 2.7.1 das neueste, die neueste Version. Da können wir hier drauf drücken auf Download Logisim. Dann gehen wir auf die Sourceforge.net-Page von Logisim, laden das Ganze runter, einfach hier auf Download und äh, führen die Exe, was wir dann herunterladen, aus, das ist praktisch alles, was man machen muss dafür. Ja, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ich habe das jetzt hier schon offen, äh, mit einem Beispiel praktisch. Aber ich möchte zuerst mal zur, zu den Grundlagen praktisch kommen. Ähm, es gibt generell, also wie jeder CPU aufgebaut ist, ähm, es gibt logische Gatter. Ähm, also es wir können uns hier vorstellen, das hier sind einfach ähm, Schalter mehr oder weniger, also wenn wir das jetzt auf die elektronische Welt umlegen, auf die tatsächliche echte Welt, wo man das auf Platinen stecken würde oder so, ähm, dann hätten wir hier eben einen Schalter, den wir ein- oder ausschalten können, also hier ist ein, ein 0 oder ein 1, das wären zum Beispiel, äh, oft wird verwendet, ähm, 9 Volt, wenn es eine 9 Volt Batterie ist oder bei einem Prozessor sind es glaube ich 2,5 Volt oder so, die dann eben hier durchfließen, also hier hätten wir 0 Volt und zum Beispiel 5 Volt, wieder 0 Volt, 5 Volt und so weiter und das passiert hier auch, also 0 Volt, jetzt 0 Volt bei beiden, dann 5 Volt und 0 Volt, dann haben wir 5 Volt und 5 Volt und hier haben wir jetzt auch 5 Volt, also das sind praktisch im echten im echten Leben unter Anführungszeichen Transistoren, ähm, die diese die durch, durch verschiedene in Serie oder Parallelschaltung dieser ähm, Transistoren können eben diese Gatter erzeugt werden, also zum Beispiel ein End, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind zwei Transistoren in Serie und ein OR-Gatter sind zwei in, ähm, Transistoren im Parallel zueinander. Das werde ich aber später noch alles erklären, was diese Gatter jetzt wirklich machen. Ja, ähm, das Ganze, dieses ganze Kapitel, mehr oder weniger, bezeichnet man grundsätzlich als logische ähm, Operationen mehr oder weniger. Ich denke, Operationen wäre ein richtiger Ausdruck dafür. Ähm, und ja, wie ich schon gesagt habe, jeder Prozessor, be beziehungsweise ähm, ja, jedes Gerät eigentlich, wenn man so will, jedes Gerät, was irgendeine Logik besitzt, und das ist heutzutage eigentlich fast jedes Gerät, ähm, besitzt eben solche, oder besteht aus solchen Gattern. Ähm, ja, also, wie gesagt, man könnte das Ganze auch in der analogen Welt praktisch machen. Ähm, dann würde das genau dasselbe sein, aber es ist eben umständlicher. Und man, weil, weil man eben ähm, immer die Transistoren richtig aufstecken muss. Es gibt zwar ähm, äh, ICs, also integrierte Schaltkreise mit den jeweiligen Gates, die schon drinnen sind, also die steckt man dann einfach rein in sein Breadboard oder in seine Platine und hat dann dort seine, sein logisches Gatter, was man haben möchte, gleich vier oder fünf Mal. Ähm, das ist aber ja auf jeden Fall umständlicher wie in der digitalen Welt und wenn man nicht gerade einen Hardwareprozessor bauen will, dann braucht man das auch eigentlich nicht, weil es hier in der digitalen Welt eigentlich genauso funktioniert und man sieht eben deutlich den, den Vorteil, also anstatt dass ich jetzt einen IC bestelle mal im Internet, wenn ich keine habe, ähm, den dann nach Hause geliefert bekomme. Das kann unter Umständen bis zu zwei Wochen dauern. Ähm, da muss ich mal die Dokumentation mehr, mehr durchlesen, welche Pins welche sind. Ähm, da muss ich schauen, dass ich das mit der richtigen Sp Spannung, mit, dem richtigen, mit der richtigen Stromstärke betreibe und so weiter. Hier machen wir einfach das hier und drücken hier und haben das, Ga ähm, das Gate. Das Ganze ist äh, komplett kostenlos. Also es kostet jetzt in der... Analogen welt auch nicht so viel, also ein Baustein kostet 2 Cent maximal, aber es ist doch was und ähm, ein weiterer großer Vorteil ist, dass man hier praktisch nicht auf ähm, Größe beschränkt ist, mehr oder weniger, also man kann hier eigentlich unendlich viel bauen, soweit ich weiß, ähm, ja, ähm, das einzige Problem ist halt, dass man das Ganze dann nicht einsetzen kann, also wir können uns hier keine Grafikkarte aufbauen und die dann irgendwo ausdrucken oder so. Also das müssten wir dann logischerweise auf dem ähm, auf einem Hardware-Ding, <lacht> auf einer Platine zum Beispiel ähm, realisieren. Ja, aber zum Üben ist das natürlich optimal, weil wir hier einfach das Sachen ähm, einfügen und löschen können und einfach so herumspielen und die Parameter mal schauen, was das Ganze macht. Das ist natürlich sehr praktisch dafür, äh, ja. Und Logisim grundsätzlich ist, denke ich mal, das weit, am weitesten verbreitete Programm für diese, für diese Anlässe, oder für diesen Anlass eigentlich. Ähm, ich hätte, um ehrlich zu sein, kein anderes, ähm, wirklich vergleichbares Tool gefunden. Also dieses Tool ist schon sehr, sehr groß, mehr oder weniger. Und hat eine, ein, ein ziemliches Monopol am Markt mehr oder weniger, weil es ist ja also es gibt ja keinen echten Markt, weil das Ganze ja gratis ist, aber es hat ein, ein ziemliches Monopol. Ja, äh, mal zur grundsätzlichen Funktionsweise dieses Programms. Man hat hier, wenn man dieses Programm aufmacht, äh, einige Auswahlmöglichkeiten mehr oder weniger, was man jetzt platzieren möchte. Also hier links sieht man das, was ich jetzt mit der Maus gerade so umfahre, ähm, ist, sind, ist eben praktisch die Toolbox. Da kann man hier zum Beispiel auf Gatter gehen, ein Endgatter anklicken und dann hier ähm, drinnen platzieren irgendwo. Mit Entfernen oder rechter Maustaste löschen kann man, kann man Objekte wieder löschen. Und dann gibt es hier noch einige andere, auf die ich im Laufe dieser Tutorial-Serie eingehen werde. Hier oben sehen wir auch dieses Main. Ähm, das ähm, ist praktisch eine Schaltung. Also man kann dann verschiedene, man kann dann zum Beispiel. Eine zweite Schaltung, nehmen wir an, ich möchte jetzt einen Speicher mir selbst zusammenstecken, dann stecke ich mir diesen Speicher zusammen, ähm, mache das in einer eigenen Schaltung und kann dann diese Schaltung als praktisch virtueller ähm, integrierter Schaltkreis in die ähm, Main-Schaltung hinein integrieren. Das ähm, werde ich aber in späteren Folgen alles noch herzeigen, wie das Ganze so funktioniert. ja Dann gibt es eben Wiring, Gatter Auswahlschaltung, alles mögliche. Ähm, hier unten sehen wir dann die Eigenschaften der das jeweiligen Objektes, was wir gerade angeklickt haben, also wenn ich jetzt hier dieses UND-Gatter zum Beispiel anklicke, dann sehen wir hier Selection End-Gatter. Äh, äh, das ist komisch, weil dieses Programm zum Teil auf Deutsch und zum Teil auf Englisch ist. Ähm, ja. Hier ist nicht viel zu sehen. Ist, man kann zum Beispiel bei diesem Schalter hier, bei diesem Schalter kann man mehr sehen, also beim Pin. Eigentlich ist es ein Pin und kein Schalter. Die Ausrichtung, ähm, ob es ein Ausgang ist, wenn wir das auf A setzen, dann wird das als Ausgang praktisch ähm, notiert, wir können hier die Datenbits setzen. Hier sind logischerweise also die Breiten nicht kompatibel, weil es nur einen Bit als Input nimmt. Ähm, three state ähm, bedeutet praktisch, dass wir nicht, also wenn ich das jetzt. Ich habe das jetzt auf Ja gesetzt. Wenn wir das, dass wir praktisch nicht nur 0 und 1, also hier können wir nur 0 und 1 auswählen. Und hier können wir 0, 1 und weg auswählen also dass hier kein strom drüber läuft weil es gibt es ähm, sind eigentlich die meisten systeme die nicht wirklich mit 0 volt arbeiten sondern zum beispiel mit 5 volt und minus 5 volt oder 5 volt und 1 volt also dass praktisch ähm, die konsistenz der daten gewährt wird das bedeutet es wird ein unterschied gemacht ob die ähm, ob es 0 ist oder ob die line aus ist weil wenn die line aus ist dann ist irgendein teil beschädigt oder es läuft gar nicht das ist eben nur so eine Simulation praktisch schlechten echten Welt, brauchen wir aber nicht. In unseren Simulationen, wir setzen das einfach immer auf Nein. Ähm, ja, dann gibt es hier noch ein paar andere Optionen, die man so setzen kann. Ja, ähm, hier oben habt ihr mich schon etwas herumklicken gesehen. Ähm, das kann man hier mit SDRG1, G 2 und G 3 ähm, herumswitchen hier oben zwischen diesen Sachen. Ähm, hier dieser braune... Zeigefinger mehr oder weniger ähm, dient das so, dass man eben zum Beispiel Schalter umschalten kann oder dann diese vor allem diese Eingabegeräte zum Beispiel Taster, Joysticks, Tastaturen, ähm, dass man die bedienen kann. Der dieser Zeiger hier daneben ähm, dient dazu, so, dass man wirklich Sachen verschieben kann und dieses A ähm, mit dem kann man einfach Text hinschreiben. Also zum Beispiel könnte man damit ähm, gewisse Segmente eines einer Schaltung kennzeichnen, mehr oder weniger, oder generell einen Text. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Schaltung als Download anbieten würde, eine kleine Anleitung dazu geben, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja, ähm, was ich in diesem Video noch besprechen wollte, es wird ja schon ziemlich lang, ähm, ist wie diese ganzen... G gatter hier funktionieren, weil ich ähm, mir gedacht habe. Ähm, also äh, ursprünglich wollte ich so machen, dass ich in der ersten Folge jetzt hier nur die ähm, die das, die Funktionsweise des Programmes erkläre, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch die Gatter hier, also ich habe jetzt mal nur die normalen und nicht die invertierten Gatter auch. Das bedeutet, das sind, wenn wir hier auf die Gatter schauen, habe ich hier das End-Gatter, das ähm, ohr gatter das ist und das X-Orgata und den Inverter. Ähm, ja, die werde ich jetzt mal nach der Reihe praktisch her zeigen, ähm, wie die so funktionieren und was die so tun. Also hier als erstes ganz oben haben wir den Inverter, der hat nur einen Eingang und einen Ausgang. Ähm, das ist das Schaltsymbol dafür. Ähm, dieser Kreis hier vorne, das könnt ihr euch schon mal merken, heißt eigentlich immer, dass, die, dass der Ausgang ähm, negativ ist. Also Sehen wir hier auch, wenn wir 0 reingeben, kommt hier 1 raus. Dieses dunkle Grund steht praktisch für 0 und dieses helle Grund steht für 1. Ähm, wenn wir hier jetzt 1 hingeben als Eingang, dann kommt hier 0 raus. Das bedeutet, dieses Gatter macht nichts anderes als den Input einfach umzudrehen. Also wenn wir hier 0 haben, kommt 1 raus, wenn wir 1 haben, kommt 0 raus. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich simpel gewesen. Dann kommt das End-Gatter. Um, das ist eigentlich schon ziemlich selbsterklärend, was das macht, das ist eigentlich bei allen ziemlich selbsterklärend, außer dem XOR. Um, das Endgatter macht es nicht, nichts anderes, als wenn dieser Eingang hier und dieser Eingang hier an ist, dann ist der Ausgang an. Das bedeutet, ich habe hier zwei Eingänge oder ich kann auch bis zu vier Eingänge, sieht man hier diese kleinen blauen Punkte, da könnte ich äh, da, da, da einen neuen Eingang dazu schließen und das funktioniert dann ganz genauso nur mit vier Eingängen. Also wenn praktisch alle diese Eingänge hier in unserem Fall nur 2, wenn die alle 1 sind, dann ist der Ausgang 1. Ansonsten ist der Ausgang 0. ist auch relativ einfach. Äh, was ich jetzt schon mal dazu sagen werde, es gibt zu jedem ähm, Gatter eine invertierte Version. Also beim Endgatter wäre das das sogenannte NAND-Gatter. Äh, das ist, wenn wir hier das Schaltsymbol anschauen, wieder das gen genau das gleiche Symbol, nur mit diesem Kügelchen praktisch vorne dran. Und das steht eben dafür, dass der Ausgang ähm, negativ ist. Ähm, ich habe mir gedacht, es ist nicht so wichtig, dass ich die Herzeige, weil es eben dieselbe Funktionsweise hat. Nur wäre es halt. müsste man sich vorstellen, dass hier statt einer 0 eine 1 ist, also beim Ausgang, und statt einer 1 eine 0. Das wäre das Funktionsprinzip eines Nand Gatters. Ja, noch eine wichtige Information mehr oder weniger zum NAND-Gatter. Also, wenn ihr jemals wirklich einen Prozessor baut, in, in echt, dann werdet ihr diesem NAND-Gatter ziemlich oft über den Weg laufen, weil das NAND-Gatter und auch das NOR-Gatter, die, äh, die beiden sind sogenannte universale ähm, Gatter, weil man aus diesen beiden jedes Gatter machen kann. Also, aus einem NAND-Gatter aus beliebig, also aus genügend vielen NAND-Gattern kann man einen Inverter, ein NAND-Gatter, ein NAND-Gatter, äh, ja, logischerweise ein NAND-Gatter, ein or gatter ein nor gatter ein x und ein x man kann also alles daraus machen. Das heißt, man könnte theoretisch, und man hat früher auch gemacht, ähm, kann man aus nur aus NAND-Gattern einen kompletten Prozessor zusammenbauen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei den heutigen Prozessoren funktioniert, aber ich weiß, dass auf jeden Fall vor circa 10 bis vielleicht 20 Jahren, ähm, die Prozessoren wirklich nur aus den Endgattern bestanden haben. Ja, dann, ähm, dann das nächste Gatter wäre das or gatter auf Deutsch oder gatter ähm, Das ist auch ziemlich selbsterklärend, würde ich jetzt mal sagen, also wenn man einen der beiden Inputs hier an- einschaltet, dann ist der Ausgang auch ein 1. Wenn man beide einschaltet, ist der Ausgang wiederum eins. also einfach eins von beiden muss an sein, dann ist das der Ausgang 1 relativ simpel. Ja, das x ohr gatter ist dann schon wieder nicht so selbst erklärend. Ähm, ich werde jetzt einfach mal die Ausgänge praktisch durch, also die Eingänge durchschalten und wir werden mal beobachten, was so passiert. Also ich schalte mal den Eingang A, also das wird jetzt Eingang A und das Eingang B sein. Also A0, B0 kommt 0 raus, A1, B0 kommt 1 raus, A0, B1 kommt 1 raus, A1, B1 und null raus. Was lernen wir daraus? Ähm, dieses Gatter ist ein ganz besonderes. Das gibt nämlich nur dann einen positiven Ausgang, wenn entweder der erste Eingang oder der zweite Eingang 1 äh, sind, aber nicht beide. Deswegen auch dieses X-Form OR, das steht nämlich für Exklusives Or, also oder exklusiv OR auf Englisch. Ähm, eben deswegen, weil das Exklusiv für ähm, nur bei, bei einem eingang ähm, triggert praktisch. Ähm, man kann sich das auch so vorstellen dass das nur dann einen ausgang gibt wenn diese beiden ähm, pins ungleich sind also wenn sie den gleichen wert haben dann bekommen wir 0 wenn sie einen ungleichen wert haben also zum beispiel 1 und 0 dann bekommen wir 1 auch hier 0 und 1 bekommen wir auch 1 Hoppla. Ja, gut, ähm, das war es eigentlich schon, zur Funktionsweise dieser Gatter, mehr oder weniger, und ja, ich denke mal, das ist das wahr, ich hätte nichts mehr zu sagen, das einzige was mir noch zu sagen bleibt ist, viel Spaß mit eurem Logisim und euren Gattern und sonstigen, und auf Wiedersehen